Kurzer Tipp für alle, die Lazarus benutzen und eine komische Meldung von wegen Leak View bekommen. Da wäre ein defektes Paket, wäre nicht richtig installiert. Oder es wäre ziemlich dummes. nee, ein Dummi-Paket würde installiert. Gut, habe ich mittlerweile Workarounded. Gibt es entsprechende Forenbeiträge schon dazu. Ich habe installiert Lazarus, hier in der Version 1.0.10 und Free Pascal Source. Alles da, ne? Und in der Lazarus Source ist auch Liquid drin. Alles prima. Jetzt kommt der Liquidator. So. Bei mir ist der Fehlershot nicht mehr. Seht ihr? Und der Workaround war ganz einfach. Werkzeuge. Kompiliere Lazarus mit Profil. Normale Idee. Und dann ist der Liquid Error weg. Kompiliere Lazarus. Nochmal neu. Dauert einen Moment. Neustarten. Fertig. Ich hoffe, ihr mitgekommen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.